Willkommen zum Bahrain Grand Prix hier in F1 2018. Ja, ich hatte ein desaströses Qualifying und wir fragten uns, wo kam das her? Ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Okay und ich hatten vor kurzem mal eine 5-Runden-Saison gemacht. Da war der Spanien Grand Prix einer der letzten. Für Spanien stehe ich immer auf komplette Traktionskontrolle, wie ihr auch aus meiner Solo-Karriere wisst. Ich habe anscheinend vergessen, es jemals wieder umzustellen. Ich würde erklären, warum ich auf der Geraden so lahm war. Und warum ich so ein stabiles Auto hatte, das hat mich regelrecht schockiert. Hat mich aber wahrscheinlich <lacht> so eine halbe Sekunde Speed bestimmt gekostet. Mal schauen, hoffentlich haut mir jetzt nicht das Auto das waren weg. Waren ja ich... nur etwa zwei Sekunden, die du auf mich hattest. Es war ja, man muss ja dazu sagen, noch vier Zehntel Verbesserungen drin allein durchfahren. Dann fünf Zehntel vielleicht noch durch, Scharf, äh, halt durch die, die Fahrhilfe. Und dann kommt es schon hin. Ich äh, bin ja eh ja. langsam als du. Aber ich wäre zumindest ein P12 oder so gewesen. Aber wurscht! Jetzt lebe ich mit dieser Position, jetzt mache ich eine Aufholjagd hier von hinten. Mhm. Wir sagen, letzte go. Ich fahre eine 1-Stop, wie sieht es bei dir aus? Ja, das ist die Frage. Ich habe meine Strategie gesehen. Ähm, mir wurde... Interessant vor... zu sehen ist, dass ich der Einzige hier auf Softs bin mit Ericsson und Van Dorn. Das heißt, es kann sonst keiner eine 1-Stop fahren. Wir müssen vor dem Start gehen, dass die Kupplung funktioniert. Beim Spiel hat Soundaufsetzer. Soundaufsetzer. Der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. So. Ich brauche jetzt mal etwas freie Bahn, ich muss nämlich testen, wie sich das Auto jetzt in Wirklichkeit verhält, wenn ich um die Kurven fahre, ob es rutschiger ist. Also ihr habt meine Strategie gesehen, Ich, man könnte natürlich eine 1-0 mitfahren, mit Medium, Vettel hat es ja gezeigt, man kann es. Die Frage ist, schaffe ich das? Man kann aber auch eine 2 Stop schlagen, das Spiel schlägt einem oder mir zumindest eine 2 Stop vor, mit, jetzt mit den Super-Softs am Anfang, dann mit Soft und dann nochmal mit Mediums. Man kann aber natürlich auch auf den Medium verzichten und nochmal einen zweiten Soft nehmen, also ich habe hier recht viele Taktiken, die ich fahren kann, ich habe hier theoretisch vier Taktiken, die ich fahren könnte. Und ich merke gerade, ich krieg die Vorderreifen nicht warm, ich habe nur warme Hinterreifen irgendwie. Das ist das erste Mal, dass meine Reifen im blauen Bereich sind, da auf einem Runde. Als Setup funktioniert einfach, was die Reifentemperatur angeht, gar nicht. Also ich muss definitiv im nächsten Rennen mal am, am Reifendruck was ändern, damit die Reifen warm werden. Ich habe den ja diesmal richtig niedrig gesenkt, weil ich dachte, da müssen wir die Reifen nicht wieder überhitzen. Ja doch, jetzt werden sie warm, jetzt werden sie warm. Aber interessant zu sehen, die vorderreifen diesmal so langsam, die hinteren Reifen schneller. Das habe ich sonst nie. Das wird interessant wegen der Reifenabnutzung. Ja. Und dann lassen wir sie jetzt wieder etwas abkühlen. Kurz vom Start. So, 87, 88 Grad sollte passen. Habe ich auch. Ich habe sogar jetzt die vorderreifen wegen Wärmer gekriegt, wie auch immer. Ja, Hinterreifen ich ich sind ein Grad wärmer bei mir. Ah ja, ich muss das ERS um... Nein, ich konnte wieder das ERS nicht mehr umstellen, ach Gott. Gibt Schlimmeres. Hm. Meinst wäre jetzt so zumindest Verstappen zu kriegen? Vielleicht auch noch Ricardo. Mein Ziel ist mindestens bis Van Dorn vorzukommen. ich? sehe ich nicht mal. ich kann nur noch den zweiten Vos dir sehen. Also hier erstmal hochstellen, hier auch und... Let's go. Ich hatte einen bescheidenen Start. Aber. Oh, wieder, oh Gott! Reiköner ist hat kurz zurückgelegt. Peres hat sich vorgelegt. Total. No! Verstappen hat mir einen kurzen Schlag verpasst. Ich war kurzzeitig P6 schon. Jetzt bin ich wieder auf P9 zurückgefallen. Ah, Bottas. Hamilton. Da konnte ich jetzt schön mir die Red Bull schnappen durch dich, bin jetzt schon in deinem Heck. Holy Shit. Du bist sehr instabil. Ich bin Paris drauf gefahren. Achso, bei mir sah es nicht, nicht so aus, aber bei mir sah es einfach so aus, als hättest du die Traktion verloren. Aus dem Nichts. Aber ein Auto ist instabiler als ich gedacht hätte jetzt mit Ticker. Richtig ungewohnt ist hier im Verein. Aber P5, ich weiß nicht, was das für ein Start war. Es hat geleckt. Und da hat es schon noch doch bei mir hat sich Perez vorgelegt. Auf einmal war der auf 4. mir war auch Raikön kurz zurückgelegt, glaube ich. Ich werde jetzt hier aber mit der Brechstange verteidigen. Nach vorne wird nicht mehr drin sein mit dem Soft gerade, aber ich spare mir noch einen Boxenstop. das heißt, ich habe noch Chancen gegen Ferris. Jetzt heißt es aber erstmal verteidigen, wie es so gut wie es geht gegen Ricardo. Ja. Das und dir auch die Möglichkeit dadurch wieder geben, nach vorne zu kommen, auch wenn es nicht mein Hauptziel ist, wie du schon häufig erwähnt hast. Ja. So, ich ziehe jetzt mal rüber, damit er nicht mein Windschatten nehmen kann. Und jetzt, ich bin auf der Geraden viel schneller, die kommen nicht mal mit Windschatten vorbei. Jetzt. Mit der richtigen Traktionskontrolle habe ich auch mehr Speed. Aber das Auto ist so instabil in ein, zwei als ob was ist passiert? ah ärgerlich das war Nein, cool, einfach nicht ich... dein Rennen. So ein Rennen Anscheinend. ja ich bin halt auch kalt ins Rennen gestartet wie meinst du kalt ins Rennen gestartet? <lacht> halt die erste Runde die ich seit der letzten Aufnahme gefahren bin ja bei mir auch mhm. für mich war es ein großer Sprung nach vorne Gasly ist auch raus zum Glück kein Safety Car das hätte mir jetzt meine Strategie zerstört. Ui, da hinten jetzt sehe ich ihn, Gasly, stellt gerade sein Auto ab. Mhm. ich konnte mich jetzt etwas absetzen von den Red Bulls, die haben anscheinend einen kleinen Fehler gemacht. Oder die Reifen bei denen brechen ein. Oder meine Pace ist auf einmal so viel besser, aber ich schätze eher, dass er einen Fehler gemacht hat, das ist das Wahrscheinlichste, weil Reifen einbrechen wäre etwas früh. Dass meine Pace auf einmal so viel besser ist, ist auch unwahrscheinlich. Also, um ehrlich zu sein, ist es ein bisschen kacke, dass Hamilton jetzt so weit vorne ist. Weil ich hätte die Möglichkeit gehabt, ihn dann an diesem Wochenende in der WM zu überholen. Ja, so dauert es jetzt noch mindestens zwei weitere Wochenenden. Ja, und wir gehen auch schon langsam Richtung Saisonende. Die Red Bulls battlen sich, das ist gut für mich, jetzt kann ich mich noch weiter absetzen hier. Ich meine, das müsste jetzt gerade erst das 14. Wochenende sein, also zwei Drittel der saison aber ja. Boah, die kosten sich so viel zeit die red bulls Das ist so schön also ich lehne mich mal weit aus dem fenster am podium ist drin mit der strategie mm. Der 1 doch würde ich sagen also mit peres kann ich konstant mitfahren die top teams sind vielleicht knapp schneller Ja, peres ist jetzt schon ein bisschen weg aber die müssen auch einen ganzen Stop erstmal rausholen gegen mich und ich kann außerdem verteidigen, wenn sie hinter mir stecken. Ich muss einfach einen guten ersten Stint hinbekommen und dann im zweiten Stint auch nicht zu viel Zeit verlieren. Ja, es kann ja sein, dass die dich einfach durch, äh, nach ihrem ersten Stop overcutten. Ja, äh, undercutten. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, die Red Bulls sind hier dieses Rennwochenende keine Gefahr, die fallen einfach irgendwie ab. Ich weiß nicht, was die für Probleme haben. Ja, das ist halt der Motor. Die brauchen Motorleistung für die Strecke. Ja, aber dass selbst Peres schneller fährt als die, ist überraschend. Wir sind ja nicht im 17er. Die kosten sich anscheinend wirklich so viel Zeit durch ihre Battles. Welche äh, Christian Horner, würde ich die jetzt mal zurückpfeifen. Mit der Stallorder. Mhm. Beide McLaren haben auf die Soft gesetzt. Hm. kann könnte er auf jeden Fall ein Konkurrent von dir werden in dem Rennen. Naja, er kann auch gut mithalten. Finde ich. Äh, Dafür, dass er auf Softs ist. Ah nee, Ocon. Warum habe ich McLaren gelesen? Das ist Ocon. ...sehen gehabt. lenkst hier sehr sehr spät ein ich will den Körper einfach nicht treffen da fahre ich lieber verliere ich lieber ein zwei Zehntel als dass ich am Ende mein Auto wegschmeiß ich halt den, ich hätte die Angst dass wenn ich erst so spät einlenke dass ich dann außen mir das Auto wegdrehe weil das geht auch sehr sehr einfach ist mir auch noch nie passiert auf der Strecke ich stelle jetzt langsam mal den Benzinverbrauch etwas runter Würde ungern später auf Mager fahren. Aber auch, dass die Red Bulls sich nicht mal vom McLaren absetzen können, wundert mich. No, ich glaube, die kommen einfach nicht zurecht irgendwie. Ich glaube, ist einfach irgendwie. Ja. Im Vergleich weil ja, der McLaren hat halt DRS, aber er kommt auch nicht vorbei wegen der Speed. Du ah, hast mich auch überrascht, ich fahre hier mit den ähm, härteren Reifen und kann trotzdem mit Peres und so mithalten. Dafür, dass ich im Qualifying nicht mal Land gegen ihn gesehen habe, ist das auch nicht schlecht. Die weichen Reifen sind nicht so schnell. Ich würde sagen, ich es meine, im Qualifying hing ich über eine Sekunde hinter ihm, jetzt bin ich mit den härteren Reifen nahezu gleich schnell. Meiner Meinung nach sind die Mediums... Äh, im Vergleich die schnellsten Reifen ich glaube ich stelle dann sogar das Differenzial mal etwas höher weil das ist mit 70 schon sehr instabil hier ich bin 75 gefahren Wobei es funktioniert aber gerade so gut. Ach, die Feuerbremskraftverteilung ist halt etwas instabil, aber. Oh, Lex. O'Connor hat sich gerade kurz durch Alonso geleckt. Und jetzt ist Alonso. Ich sehe nur, einer der beiden Red Bulls ist vom anderen Red Bull weg. Ja, das hat aber nichts damit zu tun. Vielleicht hat Ricardo irgendwelche Probleme und deswegen kann er nicht mithalten, aber Verstappen ist jetzt schnell wieder rangekommen irgendwie. Kann auch Seitdem sein. er durch ist, wir kommt beinahe an Alonso beigekommen. Das ist natürlich für ihn extrem wichtig. Jetzt auf den harten Reifen. Ja, vielleicht spart er auch nur und wartet auf den Angriff. Nachdem die Fahrer vor ihnen mit seinen mit ihren Supersofts in die Box gehen, gegen Runde 8. Ja. Weil Jeff Verstappen seine Attacke setzen gegen mich. Aber das bestätigt auf jeden Fall meine These, dass Ricardo Probleme hat, weil man sieht einfach, wie extrem der verliert. Und die gehen alle rein da vorne. Jetzt kommst du auf an. Komme ich vor dem Mercedes raus? Ja, das reicht, das reicht. Also Con war jetzt dreizehntel langsamer in der Runde. Als ich? Ja. Und selbst Ocon kommt vor dem Mercedes raus. Also werden die nicht nur durch mich aufgehalten, sondern allein auch schon durch die Anderen. Oh. Das war schon zu erwarten, dass die, dass die hinter dir rauskommen. Das sollte jetzt kein Wunder sein. Ich hätte gedacht, dass die sich mehr rausgefahren haben, aber ich sehe jetzt gerade, gegen Hamilton sind es gerade mal 12 Sekunden. Also nicht so viel, wie ich dachte. Ich werde auch nicht so hart jetzt gegen Verstappen verteidigen, weil ich muss eh. Er muss eh diese Runde rein, also rentiert sich das jetzt nicht Oder Ricardo. Unter. Ich glaube, der Vor äh, bis jetzt war es, ich bei den anderen auch, dass der Vordere. Nee, warte, Hamilton war der Vordere. Oder? Nein. Bottas? Ja. Ja, bei den anderen ist auch überall der Vordere rein. Weiß er nicht, äh, Red Bull ist besonders. Ich meine, die machen auch schon mal zwei Fahrzeuge innerhalb von ein paar Sekunden fertig. Ja, aber sie kommen jetzt beide rein, das kann natürlich auch sein. Ja, im Spiel bezweifle ich das. Aber ich glaube, ich setze eher auf Verstappen hier, reingeht. Und Kimi Raikun kommt an Ocon vorbei. Geht aber in die Box jetzt. Ra äh, ricardo geht rein. Oh man, jetzt muss ich noch eine Runde mehr. Aber, schön zu sehen, ich hol mir Führungskilometer. Hatte ich das dieses Season überhaupt schon? Naja. Toll Raikö, du verbremst dich in die Esco was ein stehendes Rad und Ocon fährt dir deswegen rein, weil du die ganze Zeit ein Brem äh, stehendes Rad hast. Ocon tut mir so leid, der wird so ausgebremst durch Kimi. Auf welchen Reifen ist Kimi? Den weicheren Und für ach das stimmt er hatte frische. Der war ja außerhalb der Top Ten. das war etwas spät gebremst aber ging noch gut wenn er fast ab mal drin ist schaue ich auch mal nach meiner Reifenabnutzung Sehr, sehr oh, grad schön die Mercedes auf, das ist wichtig im Fernduell. Ja, beschwerde dich am ehesten bei Raikön. Oder freu dich. Oder bedanke dich bei Raikön. Hm. So, Verstappen geht endlich dich rein. Dann schau ich mal, was sagen meine Reifen? Raikön. Ja, die sind oh. alle noch gut dabei. Dann werde ich das jetzt nutzen, um mal wegen ERS anzusparen. Wow, oh, Ocon, der hält die richtig schön auf. Das sehe ich gerade im Rückspiegel. Beziehungsweise auf der Karte. Na, nee. Bottas sieht er jetzt. Ah, doch nicht. Er hat zurückgesteckt. Also, wenn. Verliert... Bottas verliert gerade richtig Zeit. Ich glaube, der wird sogar überholt. Ja, Vettel ist vorbei. Ocon, du Gott. Du hilfst mir gerade zum Sieg. Weil die 1-Stop ist 100% nicht drin von der Reifenabnutzung. Ich weiß, dass meine meiner und sagt man so, ja, es ist schon grenzwertig, die 1. stop. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich 30% in drei Runden drauf bekomme, dann habe ich meinen Soll erfüllt mit den Softs. Ja, aber die Mediums, die, die bauen schon recht stark ab für Mediums. Oh nö, Vettel hat Ocon überholt. Ja. 5 Sekunden sind es noch. Bottas geht auf die Inlinie. Äh, okay. Er kommt doch nicht durch. So, Bottas ist außen. Und er ist vorbei. Außenrum hat er sich den geschnappt. Ja, ein bisschen Wheelbanging, aber außenrum, ja. Ja, jetzt hat er natürlich der S der Ocon. Okon, wenn du jetzt nachgibst, dann weiß ich auch nicht. Ja, die KI gibt danach, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Aber Okon ist doch durchgekommen. Ja, Bottas hat nachgegeben an der Stelle wieder. Warum auch immer. Was auch schön zu sehen ist, meine Soft-Zeiten sind immer noch konstant, zudem vom Start. Ich kann es ja gerade perfekt nutzen, um ERS anzuspannen, um dann mit den frischen Mediums erstmal zu attackieren, sozusagen. Das war gerade hm. ein kleiner Fehler, aber hat nicht zu viel gekostet, glaube ich. Naja, ja, eine Sekunde. Halbe würde ich eher sagen. Na, es ist dem im Intervall eine Sekunde, hat es gekostet. Sogar noch eigentlich ein bisschen mehr. 1,2. Aber ja, eine Sekunde, da ich sowieso immer ein bisschen auf Vettel dort verliere. Raikön ist raus. Ui, hinten ist jemand raus. Raikön? Ja. Gibt es jetzt Safety Car, dann würde ich sofort reingehen. Ricardo ist beinahe in Raikön reingefahren. Habe ich gesehen auf der Karte. Gibt es jetzt irgendein Safety Car, auch wenn es nur Virtual ist. Ich würde sofort reingehen, wenn ja... Ne, gibt nichts, ich fahr weiter. Wie sieht die Reifen aus? Langsam kratze ich die 60%. Beide Mercedes sind am Ocon vorbei. Ah, Bottas hat noch einen guten Abstand zu mir. Man versucht wieder an Hamilton vorbeizugehen und Hamilton wird wahrscheinlich nachgeben, so wie Bottas. Ah ne, ist ein Stück weiter vorne. Ne, da gibt trotzdem nach, was. warum bist? Warum nach, so hinten vorne bis Hamilton? Sei da doch, ich freue mich. Mehr Zeit gegenüber ihnen. Ich will, weil Sieg wird schwer, aber Podium ist so mit drin, wenn die noch Zeit verlieren. Also So wie du hier rumkriegst, hätte ich sicherlich Chancen drauf gehabt, um Sieg. Ja. Am meisten, mal, ich jetzt so jemanden wie Vettel sogar aufhalte. Gelbe Flagge, ach so ist noch wegen Raikön. Ist toll, jetzt darf er mich nicht überholen, selbst mit DS, wegen der gelben Flagge. Danke, also Raikön. -Grün. Grüne Flaggen nur. Aber bei mir war noch gelb gestanden. Auf jeden Fall hat er trotz DRS ist er mir einfach hinterhergefahren, das heißt er hat es nicht probiert. 1,5 Sekunden hat er in, in, in, in der Runde verloren, bis zum zweiten Sektor. Ich schalte jetzt mal hoch. Fett, Benzin und ERS. Vielleicht kann ich so zumindest verteidigen. Aber ich werde hier nicht zu stark verteidigen, ich will hier nur das Podium sichern. Wenn Vettel hier durchzieht, dann ist es so. Ha? Ich gehe nicht eh in die Box. Er braucht, braucht nur niedriges ERS, zumindest wenn die Anzeige stimmt. Die Anzeige stimmt nicht. Ich weiß, die stimmt nicht, aber trotzdem, er braucht nur niedriges ERS. Wie gesagt, ich gehe diese nächste rein. Ich versuche eher noch eine Runde zu fahren und deswegen ist es wurscht, ob er mich kriegt. Weil die eine Runde schneller fahren, bringt ja auch nicht so viel. Aber es bringt mehr Zeit gegenüber Hamilton und Bottas. Gerade gegenüber Hamilton. Hamilton und Bottas kämpfen wieder. Hamilton hat sich jetzt durchgesetzt. Und warum ist Raikuns Auto immer noch nicht geräumt hier? Wie lange brauchen die ihn bitte? Sonst gibt es gleich noch Safety Car, wenn die das nicht mal abräumen hier. Immer noch gelbe Flagge. Da ja, links steht es auch noch. Komisch. Boah, da war ich sehr weit innen. Da bin ich noch extra wegen vom, bin vom Gas gegangen, damit ich nicht auf den Körper komme. Hm. Was sehen, sagen die wie Reifen? Mercedes-Pilot immer näher rankommt. Okay, eine Runde riskiere ich noch. Ich bin bei 66 Prozent, wenn ich gerade richtig gesehen habe. Ich will aber nicht zu lange auf den Mediums fahren müssen. Ich sage immer so: Die Mediums werden schneller am Arsch, als man denkt. Wenn was? Die Mediums werden schneller am Arsch sein, als man denkt. Ja, aber sie werden doch wohl drei Runden länger aushalten als die Softs. Ja, schon, aber du musst bedenken, du verteidigst am Ende des Rennens. Habe ich hier auch teilweise. Ja, aber relativ wenig, muss man sagen. Ja. Am Ende des Rennens wirst du, wirst du natürlich deutlich stärker verteidigen müssen. Und da gehen die Reifen deutlich schneller kaputt. Das merkt man. <lacht> Bottas schläft fast ein. Versucht sogar außen ist schon fast. Oh, die Kurve ich schlecht genommen. Man merkt einfach, die sind schon am Ende. Das tolle ist, hier kann ich jetzt einfach runterstellen, weil man darf mich eh nicht überholen wegen den gelben Flaggen. Man sieht, er bremst jetzt ab hier. Druck. Weil sie Raikön einfach nicht abschleppen. Raikön zockt wahrscheinlich gerade hier F1 in dem Auto. Auf dem 3DS. <lacht> Bestes Spiel aller Zeiten. Kann man auch 380 km/h mitfahren, ist mit dem schlechtesten Auto. Bottas, ich bin eh jetzt gleich in der Box, also mach jetzt nichts Riskantes, bitte. Macht er aber. Ich will einfach keinen Schaden bekommen. Jetzt war ich noch einen Flügelschaden geholt. Ja, deswegen. Habe ich Glück gehabt, dass nichts passiert ist. ich also, Lewis Hamilton es sicherlich versuchen. Die sind nebeneinander. Ohne ist durch. Ja. So, jetzt kommen die frischen mediums Darauf freue ich mich schon. Schauen wir uns mal den Abstand zum Führenden an. Ericsson? Achso, Ericsson ist auch ein. Alle anderen sind auch ein, die auf Einstop fahren. Ocon auch. Ja. Was kostet denn ein Boxenstopp in, auf der Strecke, weißt du das? Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Raikön immer noch nicht abgeräumt ist. Und ich bin 10. sogar nach dem Stop jetzt. Und ich kann durchfahren. Das heißt, alles was jetzt kommt, kann nur noch besser als P10 werden. Naja, du kannst auch Stoffe dorn gesellschaft leisten ab dem 17. Ja wenn ich einen Fehler mache, ich meine, wenn ich jetzt normal fahre, kann es nur noch besser werden. Weil alle vor mir müssen nochmal in die Box. Ja, ist immer noch eine halbe Renndistanz vor, vor dir und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie, wie schnell Rennen vor Ende beendet werden können. Ja. Oh, Hamilton ist sieben Zehntel schneller nach dem zweiten Sektor. Ui, da wird ein Red Bull gerade vom Seins aufgehalten. Ricardo. Ich sag mal so, es könnte sein, dass ein Podium vielleicht nicht möglich ist. Ja, wir werden wir sehen. Wird sich zeigen, wenn die guten Gesellen da nochmal reingehen, ich wie weit ist mein Abstand auf Bottas? Äh, weiß ich grad nicht. Ich guck, ich will jetzt erstmal wissen, wie lange ein Boxenstopp dauert. Das ist gerade das Wichtigste. Jetzt mal im Ernst? Können die nicht den Reikünder endlich mal abräumen? Der, der, der, der nervt nur. Lass ihn. Das sind gelbe Flaggen, da darf man dann nicht überholen. Und wenn ich bald auf die Renaults da auflaufen, würde ich überall überholen dürfen. Ja wow, das ist eben auch ausgenutzt. Und ich sag mal so, auf die Renaults, bis du bei denen bist, da sind die glaube schon wieder in der Box. Wir haben noch ein schönes Battle vorne um Platz 4. Peres vor Verstappen. Aber die Top-Speed fehlt. Vielleicht ist auf der Station geraden. So, Verstappen kommt immer näher. Der S, es könnte reichen. Ah, er muss jetzt rüberziehen. Wird er einen Angriff wagen? Und nein, er wagt es nicht. Die gerade war minimal zu kurz. Aber Ricardo hat sich gerade an Seins vorbeigeschlichen. Ja. So, wer wird denn vermutlich reinkommen? Schwale-Claire wird vermutlich der Nächste in der Box sein. Weil er schon am längsten auf seinen Reifen unterwegs ist. Mir auch nicht gefällt, Ocon kommt immer weiter näher ran an mich. Ja, hast du aber fünf Sekunden, also ja, aber es kann noch weniger werden. Es waren mal sechs Sekunden, wenn ich richtig gesehen hatte. Dann solltest du gucken, dass es we nicht weniger wird. Hm. Abstand auch zur Spitze wird immer größer, macht ja auch Sinn. Die haben die weichen Reifen und. Da ist Sebastian Vettel auf Mediums gegangen. Ja. Mediums? Ja. Oh Gott, Vettel krieg ich sicher nicht. Sicher schon der jetzt Wie schon. Wie lange wieder. wird denn. Der Mercedes kann man irgendwo... jetzt sehen, das können noch was werden, aber wird sehr knapp. Ich weiß nicht, wann darf man wieder aufs Gas gehen? Ich glaube, jetzt hat er wieder aufs Gas. Noch nicht? Ab jetzt. Oh, Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ich sehe da vorne das Podium nope. in Form von Potters und ich fahre dem Podium fast ins Heck. Ich stelle jetzt alles hoch, alles jetzt oder nichts. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich es nie kriegen. Ich habe auch noch den schönen Anzeige gemacht, dass du auf Softs fährst. Deswegen schalte ich hier auf fett und überholen und alles, was ich habe. Wir sehen, wie du in dem Sektor überholst, ohne was Krankes zu machen. Schön <lacht> ja drift. Ich will ja auch nur dranbleiben, damit ich jetzt gleich da überholen kann. Es gibt doch gelbe Flagge auf dem kurzen Stück. Ach, die sieht keiner. Zudem kann ich hier eh nicht überholen. Das ist, ich muss dranbleiben für die letzte Gerade, wenn ich Bottas haben will. Dafür muss ich jetzt alles ausgeben, was ich habe. An Ers, an Benzin. Ich muss im Sekundenfenster bleiben. Komme was wolle. Wann wird Lewis Hamilton reingehen? Ich glaube, der fährt weiter und geht dann auf Soft. Ja, weitergefahren ist er auf jeden Fall. So Perez geht in die Box. Was für Reifen gibt ihm seine Crew? Vermutlich Soft. Ja, es sind Soft-Reifen. Alonso, so, Alonso Jetzt ebenfalls zeigt sich in der China Box. nah kann ich rankommen mit ERS und Benzin und DRS. Alonso kommt Muss auch. Für probieren. In die Kurve rein, sehr spät gebremst mit Berührung und durch. Naja. Also es gibt Regelkomfortmache überholen. Wo ist Bottas hin? Hinter dir. Aber der ist ein ganzes Stück weg. Auf einmal hat er noch einen Fehler gemacht. Nein, du bist im Reingefahren. Ja, aber nur leicht? Naja, leicht würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, ich habe kein Benzin und kein ERS mehr. Super. Sagen wir mal gut. so, er hat zwei Sekunden im ersten Sektor verloren. Ah, okay, das könnte doch echt gehen. Aber ich musste es jetzt riskieren. Jetzt oder nie war die Devise. Und ich will mein Podium endlich mal wieder. Ich habe so lange kein Podium mehr gehabt. Oh verdammt, wo spare ich denn das ganze ERS und Benzin wieder an? <lacht> so, Luis Hammond geht nochmal weiter. Machen. Du greifst mich nicht an und dafür bleibst du hinter mir. Ist das ein guter Deal, Bottas? Nicht? Okay. Bottas stimmt meinem Deal leider nicht zu. Ich verteidige innen. Da ja, machen wir das Spiel halt jetzt. Und zwar über sehr viele Runden so, Vettel übernimmt Platz 2 er darf einfach nicht zu weit durchschießen ja, das kann ich noch oh, ausbremsen oh nein oh Gott, sorry Bottas, das war etwas zu spät ich war ja noch krasser als in der letzten Runde ja und hier <lacht> Der da... hat sich einfach vor mein Auto gesetzt, der Depp ich sagte, ich stech da jetzt rein, ich stech da jetzt rein, Bottas kann man auch Wow, er fährt Kampflinie, hast du gesehen, wie er rübergezuckt ist? Sorry, Bottas. Lass mich einfach ziehen, Bottas, dann verlierst du weniger Zeit. Maß auf Abdrängen. Lucky Boy. Ich glaube, Hamilton freut sich jetzt gerade, weil er hat im fan glaube ich, einiges an Bottas verloren gehabt, ist seine Strategie, aber so. Freuen sich selbst die Force India, wenn ich gerade richtig sehe. Die auf einmal dran sind. Ja. So, und jetzt hier stehe ich einfach alles runter. Marker Benzin, keine Er kein IS. ist sowieso durch. Ja. Und er geht auch jetzt ich in die wollte Box. Die das habe ich. Geht in die Box. Und was kriegt der für Reifen nochmal soft? Okay, ich hätte vielleicht sogar mit Super Soft gerechnet. Für die letzten neun Runden. Das schafft er nicht durch. Doch. Neue frische so Super Soft würden so lange reichen. So, Bottas sticht hier nicht mehr rein. Nö. Nee. Gut, dann kann ich hier ganz entspannt meine Linie Bikado fahren. Der geht in die Box. So, jetzt hat Kampflinie, ich gehe innen. Machen wir das gleiche Spiel nochmal. Wow! Oh. Hey Bottas, da war mein Rad. Er verteidigt innen. Aber ist mir wurscht, ich gehe trotzdem innen rein. Der Verteidigen juckt mich einfach nicht. Ich bin der Magnus ein Bad Boy. Bad Boy nach Lehrbuch bin ich. Con hält auch hier super Peres auf. Ja, die haben halt noch nichts gehört von Team Orders in dem Rennen. Ich glaube jetzt ist einer Paris, ist der fast in der Durch, oder? Peres ist jetzt durch, zumindest bis jetzt. Kann ich hätte gelacht, wenn ich ändern. jetzt ins Auto gefahren werden. Aber man muss auch sagen, Peres hat, hat weichere Reifen als so Con. Und Reifen. Es wird gleich denen. witzig, wenn er auf Bottas aufläuft. Oh ja. Glaubst du, kon hätte hier ja Chancen, wenn es richtig anstellt? Hier kann ich jetzt wieder mal schön runtergehen vom ERS-Management. Sie so, geht Verstappen langsam Verstappen wir diese Runde reingehen. Macht die Frage oh, stimmt, wieder... Verstappen da vorne auch noch. Die Frage ist, wird der Soft oder Super Soft wählen? Ja, und der geht rein, wie, zu erwarten, wie es zu erwarten war. Ich muss sogar schauen, dass ich vor ihm rauskomme. Das könnte sogar etwas knapper werden als gedacht. Mm, das, er wird hinter dir rauskommen, aber eng. Und er kriegt auch Softs. Ja, war nämlich nicht so groß, der war 14, 15 Sekunden. Ist nicht allzu groß. Uh, uh, uh, uh, uh. Oh Gott. Ja, der kommt schon vor dir. schießt dann! Kommt schon hinter dir raus. Ich habe nur wegen Bottas so durchgeatmet, weil der auf einmal. Ah, und er kommt zwischen den beiden. Aus Indias raus. Er schafft es genau in die Mitte von den beiden zu kommen. Das ist auch eine Meisterleistung. Ja, Connor hätte ihn eigentlich überholen können, aber er hat zurückgesteckt, wie die KI es immer macht. Ah, wie das gerade auf der Geraden angeschossen kam. Da habe ich mich ja schon fast wie ein Honda gefühlt. Naja, wie, ein wie du bist ein Fahrer, der, der einem Honda-Motor gleicht. <lacht> Danke. Nur dass du auf den Geraden zumindest schnell fahren kannst. War ich aber gerade nicht. Also wie Bottas da gerade auf der Geraden angeschossen kam. Man muss für eine für Gerade natürlich auch nur Gas geben. Boah. Alter. Noch acht Runden. Ich, ich will gar nicht wissen, wie abgenutzt meine Reifen sind. Das würde mich nur zur Panik bringen. Und ich weiß, ich muss hier einfach durchfahren und ich kann das besser, wenn ich nicht weiß, ob ich Reifen schon muss oder nicht. Okay, so einen Abstand hatte ich bisher noch nie auf Bottas. Das ist gut. Ich glaube, er hat langsam mal gecheckt, dass er nicht durchkommt und jetzt hat aufgegeben. Voll, jetzt verteidigt er aufgegeben. noch. Hinter ihm sind zwei mit, mit Soft bereifte Fahrzeuge. Ja, mein ich, er muss jetzt verteidigen. Das heißt, Adios, amigo Bottas. Ich mache mir ein schönes Leben. Aber ja, es hat auch DRS, von daher. Ja, aber schau mal, er kommt nicht mehr ran. Kommt ran, man sieht es schon. Ja, aber nicht genug ran, um eine Attacke zu starten. Oh, jetzt verbremst er sich. Es war wirklich minimales Verbremsen. Ja, minimal, aber seine Reifen haben gequalmt. Das ist nicht schön für seine Reifen. Was mache ich damit? Und sticht da Peres schon rein? Ich habe da nur eine Attacke gesehen und Peres wagt es hier. Guter Move, guter Move von Peres. Jetzt ist die Frage, kann ihn vorne halten? In die Kurve rein. Ja, Peres ist durch. Ich weiß aber gar nicht, ob ich es toll finden soll, weil einerseits ist der Forst ist zwar der langsamere dabei, andererseits er hat die frischeren Reifen. Und vergiss nicht Max Verstappen. Ach Gott, nee, nicht Crash tappen. Wenn der da ist, dann bin ich in der Wand. Du nennst ihn Crash tappen? dabei machst ja. du viel mehr Crash als er. Du hast nur das Glück, dass er einen schlechten Motor hat. Hm. Und er, dass er hinter Bottas noch hängt. Ah, Peres ist eindeutig eine gefährlichere Gefahr als der gute Bottas. Nur, dass Peres es nicht checkt, in meinem Windschatten zu fahren. Peres schafft es natürlich auch sehr, sehr leicht, seinen Sieg zu weg wegzuwerfen, seinen allerersten in Realität. Welchen? Malaysia, 212. 12 2012. Der hatte, der hätte da gewonnen? Ja, hätte ja keinen dummen Fehler gemacht, hätte Alonso in den letzten Runden noch überholt. Wusste ich gar nicht. War sie Boah, jetzt ist Bottas wieder dran. Durch die Attacke von Perez gegen mich, wo er Zeit verloren hat. War 6-7 Sekunden hinter Alonso, 6-7 äh, äh, Runden, vor Ende war er eine Sekunde hinter Alonso, hat dann das Auto weggeschmissen. Komplett oder? Nö. Er war eine Sekunde schneller als Alonso. Regen oder normal? Absolutes Regenchaos. Was aber am Ende sogar sogar auf, auf weichen Reifen war, also auf Slicks. Aber der Ferrari war auch nicht gut, muss man sagen, in dem Jahr. Ja. Weiß ich noch zu gut ist. Ja, habe ich so geliebt, weil eben Ferrari nicht gut war. Ich fand es ein super Jahr, weil es wirklich sehr, sehr knapp war. Ja. Und mal hat einen Sieg, das ist eigentlich ein Muss, dass man dieses Jahr mag. Und man hat so viele verschiedene Sieger. Ja, allein schon mal Donado als einen davon. Oh Gott, was macht Perez hier? Und Bottas hat einen Fehler gemacht. Mitten in Haben der Kurve gesehen. wechselt der Lucky Boy zweimal die Reifen. Was zweimal? <lacht> Soft, Medium, Soft. Jetzt bist du wieder auf Medium. Jetzt bist du wieder auf Soft. Da, es gibt Connection-Probleme. Mhm. Lucky, bist du noch da? Ah? Ja? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ist es bei mir nur ein anzeige -Bug oder hat sich Peres weggedreht wegen dem Leck? Bei mir hat sich jetzt Verstappen weggedreht. Also ja. Peres hat sich gedreht, aber Verstappen ist der, der weg ist. Ja, Verstappen ist auch weg. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber ah, Peres ist Vierter bei mir. Ja, ist er ja auch, aber... Hm. Gelb. Aber hat sich weggedreht, deswegen hat es mich gewundert, dass er auf einmal wieder da ist. Oh Die gelbe Mann. Flagge ist noch wegen Reikön. Nico Hülkenberg hat sich gerade, glaube ich, auf P6 vorgelegt durch Ocon und Bottas. Ich sehe nur, dass viele Autos auf der Karte rumlägen gerade. Oh, lägen ist untertrieben. <lacht> das Gute ist, ich kann es in Schonmodus anwerfen und einfach das nach Hause fahren hier. Oder niedriges ERS, niedriges Benzin oder du wirst einfach in die Wand geportet Aber ich höre dich gar nicht mehr richtig, du hackst nur noch ab Okay Das ist vermutlich mein Internet Ich weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt oder an deinem Ocon ist in die Box gegangen Und Verstappen Ja, vermutlich Also sind sie, ja, aber warum? Oh nö, Peres ist schon wieder da. Es hat nicht so lange gehalten wie ich gehofft habe. <lacht> was haben die da gemacht? Das, hat, das hätte Verstappen einfach gedacht, er muss mal für die Kurve nicht bremsen. Ja Carr, Verstappen habe ich nicht gesehen. Einfach Peres noch eine Runde lang aus dem DRS-Fenster halten, dann ist gut. Also die Softs waren konstant, da muss ich sagen von der Pace. Interessanterweise. Ja. Die Mediums sind relativ... Also sind sagen wir relativ. so, selbst in der Runde, wo ich rein bin, war die so oft schneller als jetzt die Mediums zum gleichen Zeitpunkt. Ja, die Mediums sind immer so eine Sache, aber ich fand eigentlich, dass die Mediums ganz gut reifen sind. Boah, das war... Dicker Patze. Hier ist zum Glück die gelbe Flagge, das heißt Peres kann eh nicht überholen. Boah, bei mir ist Peres hier reingefahren. Bei mir nicht. Und Markus Eriksson... Ich kann die letzten Runden jetzt mit Überholen verteidigen. Und Markus Eriksson wird ganz, ganz sicher einen Punkt mitnehmen aus diesem Rennen. Und soll war dort auf Platz 13. Boah, Peres versucht hier zu attackieren. Sehr riskant von ihm. Ich gehe jetzt über auf Überholen-Modus. Er saugt sich trotzdem ran. Oh. Hier kommt er auf jeden Fall nicht durch. Oh, das leckt so hart. Eigentlich hat er einen Switchback bei mir gemacht, dann hat er sich zurückgelegt. Er ist gleich durch. Er ist gleich durch? Er ist dir noch ein bisschen. Nein, es ist gleich durch, als das Rennen, dass du nicht mehr so lange die Lags aushalten musst. Ach so. Oh, Ricardo ist gerade komisch geleckt. Peres, versucht, versucht er hier die... Schieb Erzucke? ihn raus, Peres. Nee, gut. Danke, Peres. Peres, schieb ihn raus. Das können tatsächlich nämlich viele, viele Plätze kosten. Drei Stück. Hm? Peres, schieb ihn raus. Oh, Ricardo ist perez draufgefahren. scheint aber keinen Schaden zu haben. Aber das ist hier so mein kleiner Lebensretter. Ich kann ja jede Runde mein ERS abbahnen. Da bin ich ihm wirklich dankbar. Komm, Paris, versuch doch mal aus. Er versucht gar keinen Angriff hier sogar. Aber hier wird er es wieder versuchen. Oh, der ist so nah dran, also. Aber ich werde ihn hier einfach wieder ausbremsen. Ich habe hier den Überholmodus drin beim RS. Wow, durch. super reingefahren. Oh, Ricardo ist durchgekommen. Was ist? Volle Kanne bist du ihm reingefahren. Mal wieder. Ich habe ihn, hab ihn nicht mal berührt bei mir. Bei mir habe ich ihn gar nicht berührt. Aber wo ist Ricardo jetzt hin? Ricardo war hinter Ricardo mir. Ricardo ist Peres reingefahren. Der ist aber einfach verschwunden, Ricardo. Ricardo ist auf 6. ist er dort hingekommen, der war gerade vierter. Ja, er ist Peres reingefahren. Oh shit, das war ein Fehler. Höckenberg ist jetzt auch noch da. Nein, Hökenberg, du bekommst nicht dein erstes Podium. Höckenberg war schon die ganze Zeit hier. Hm? So, und dann schalten wir mal... Ah, nee. Ich dachte, das die letzte Runde, aber nur für den Führenden. Noch eine Runde. Mein Benzin ist gleich alle. Ich fahre mit 0,08. Tja, kannst du auf Mager. Uh, Hülkenberg hat Peres angeschoben. Jetzt kann er hier nicht attackieren. Ich schalte jetzt auf Mager runter. Danke, Hülki. Danke, Hülki. Für den Schieber. Ricardo geht in die Box. Wieso? Red Bull hatte doppelt gute Punkte weggeschmissen. Markus Eriksson kriegt nochmal Punkte. Brandon Hartley wird vermutlich auch Punkte holen. So, Hartley, beeil dich, du kriegst sie noch. Oh, Leclerc ist vorbei in den Punkten. Und damit an Hartley vorbei. Schade. Da wärst du gerade in die Top Ten gekommen und dann überholt sich Leclerc auf der Geraden. Doppelpunkte für sauber. Drei Punkte würden sie mitnehmen. Oh, und Sebastian Fett holt ja. den Sieg. Oh, schönes Feuerwerk hier. Schönes Feuerwerk. Glaubst du, warum Raikön noch auf der Strecke geblieben ist, der wollte das Feuerwerk sehen? Ja. Hamilton hatte noch die schnellste Runde geholt zum Abschluss. So. Jetzt muss ich es nur noch übers Ziel retten. Ich kann das ganze erst verbrutzeln, was ich noch hab. Rückenberg ist Peres reingefahren. perez versucht hier den Move in die letzte Kurve, aber das lasse ich natürlich nicht mit mir machen. Nie im Leben. Nicht noch hier. Und da hole ich mir mein wohlverdientes Podium nach so langer Zeit mal wieder. Yeah! Naja, du hast aber auch heute viel Konkurrenz, die ausgeschieden ist. Naja, du, bei Beide, beide das war's. Die sind nicht ausgeschieden, die haben irgendwas angestellt. Ich weiß nicht was. Wow, die haben ihre halt zerstört, vor allem durch den Kampf bei dir. Aber ich hab, ich hab nie jemanden vorsätzlich den Flügel kaputt gemacht, dieses Rennen. Ich bin stolz <lacht> auf mich. Aber du hast so, bist mehrfach in Paris reingefahren. Bei mir nicht, das war durch die Lags. Du kannst es gerne meine meiner Aufnahme dann anschauen. Ich war, ich war richtig ähm richtig riskant gefahren, aber auch nicht mehr drüber. Ja, also hart, aber fair. Driver of the Day ist entweder Markus Eriksson. Das bin ich. Ja, Mark, schau <lacht> Markus Eriksson, der ist auch ein super Rennen gefahren. Wieso habe ich jetzt zwei Level dazu bekommen bei meiner äh, bei der Wertung? Ich bin auf einmal Level 40 jetzt. Bei der fairness sollst du weniger haben. Also schauen wir mal auf die Gesamtwertung. Da ist auf Platz 12 jetzt jemand nachgerutscht, der jetzt auch noch im Titelkampf mitspielt. Wow. Ein zweiter Haas-Pilot. Und in der Konstrukteursmeisterschaft habe ich uns Platz 5 gesichert. Was sind die jetzt immer noch vor uns? Ach nee. Ja. Wäre mehr drin gewesen. Egal, nächstes Rennen kommt und da holen wir auf jeden Fall Punkte. Und Brandon Hartley hat immer noch einen Punkt. In der vorletzten Runde hat er den Punkt weggeschmissen, weil Leclerc einfach zu viel Motorleistung hat. Und ja, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Wochenende. Bis dann, ciao. Ciao.